Right. I want to see on land how, they, how they're looking now. I want them to prove to us that they can have a stable roster of the five same players for, like for a significant for amount of time, for like just two months. Jetzt willkommen zurück hier auf dem Big Clan Channel. Mein Name ist Max bzw. Charlie und das hier ist die siebte Episode Living Big von dieser Staffel. Es ist heute der erste Game der der ESL Pro League gegen Complexity. Es wird ein richtiges Banger-Match, schätze ich mal. Wir haben sie zwar in Katowice besiegt, allerdings sind sie dann am Ende im Turnier weitergekommen als wir. Deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Auch wenn sie jetzt gerade im Ranking so fünf, sechs Plätze über uns sind, wird es trotzdem ein Match auf Augenhöhe. Und ich wollte mich nochmal persönlich für das super krasse Feedback auf der letzten Episode hier bedanken. Fast 500 Bewertungen, super viele Aufrufe, super viele Kommentare. Es ist wirklich super viel Liebe gerade auf dem Channel hier und das freut mich extrem. Und auch von Malta wirklich wunderschön. Müssen wir jetzt wirklich los, denn die Jungs bauen jetzt glaube ich auch schon gerade auf. Und dann geht's auch gleich schon direkt los gegen Complexity. Auf geht's. Nee, alles da richtig gut. Platz muss ran. Was der beste Abstand zum Monitor? Platz ist 25,5. Stimmt da Ja auch hier schon. Nachher kommt. Doch ehrlich. Nee, gar nicht. Das ja, kann doch nicht Doch. Ja, es kann doch nicht hier schon anders läuft. Doch, es läuft flüssiger. Mehr fest. du. Ja, ja, so. freue mich. Aber äh, <lacht> geil. Seif wird es auch direkt so zustimmen. Ich ja, zieh mich nicht mit rein in die Kacke. Doch. Seif gibt immer nur Gesicht. Das ist es ja. Selbst Seif. Ja, ja selbst Seif hittet oben. Hast du nicht. Leute, aber auch Flames? Wir hätten ja alle nicht. Ja. Komm, Max. Ich die Frucht. Habt ihr getestet, so. Joseppe, wir gehen kurz raus. Kommt die hier sehr an? Da sind wir mal gespannt. <lacht> Schwierig. <lacht> ihr wisst genau wie ihr es handeln müsst. Ja, sie, sie starten. Also ihr wisst immer von dem Start. Wir gucken gleich gemeinsam in die Bücher rein. weißt ja, Lesen was in unseren Büchern steht. Und dann äh, ziehen wir das ganz ganz locker durch. Alle Smokes sind weg. Alles ist weg. Und dann spielen wir einfach einen A-Split. Wir schreiben sogar in den Chat, wir kommen als Blitz. Und dann wird er gut durchgezogen. Dos minutas. Dos? Und dann? In 15 Minuten noch. Das ja. frück ab, Mann. Ja. Ich will einfach immer direkt loslegen. Willen zum Sieg spielen, okay? Ja. So, es muss richtig Bock machen zu gewinnen. Boah, geil, wie gewinnen, Alter, wie geil, Es macht über jeden Bock und so. Ja. Wir müssen die nicht äh, kaputt schreien, aber das muss uns so Spaß machen. Boah, geil, wo so, wir uns für äh, Brasilien qualifiziert haben. Wir haben zwar verloren, aber ich habe gesagt, ey, wenn wir so weiterspielen, wenn wir uns qualifizieren. Alles gut so, weißt du? Guck. Okay, Seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr gutes CS und das haben wir auch im Qualifier gemacht. Jetzt die letzte Zeit war es ein bisschen struggle, aber sie vertrauen, sie die vertrauen die Leute, die vertrauen dir. Denk mal dein Spiel. Ruhe. Und wir sind auf jeden Fall auf der same Page, am B. Kommunikation ist wichtig. Erinnert euch. ja. Wie können sie reden. Sind Sie zu zweit mit von der Information? Sind sie B? Werfen sie gar nichts, Sind sie kein und so weiter. Ja, geht mir gut und verarbeitet die Informationen, die ich euch gebe, auch, okay? Wenn ihr merkt, dass wir ein bisschen auf sind in Kommunikation, also wir spielen langsam, wir lassen uns Zeit, wir haben zwei Minuten, gewesen. Okay? Vertraut einfach dem, was ich sage, spielt mit breiter Brust und wer sieht die? Die sind doch nicht besser als ich. das war wirklich alles. Wir verdienen das viel mehr als die und wir geben den richtig ins Gesicht. Ab. Und dann spielen wir es by Step und, und Piste bis ist klar, erste ihr wird dass auf jeden Fall was Geiles erzaubern, wie zum Beispiel die zweite Runde. Ja? Und wir geben auf jeden Fall gut Gesicht. Und wir müssen nicht sagen, wir was Neues erfinden. Spielt einfach unser Spiel, das ja. wir im Dreh gemacht haben. Wir sind gut vorbereitet auf irgendwie so, wie Wir brauchen zwei unserer besten Match-Girage. Wir geben denen richtig XP. Lass mal richtig geil schreien. Also. Okay, aber ich habe geiles, was wir schreien. Ich habe nur das eine was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 Fab and it's all on Keto. He'll no come back in, no utility, no kit on his back, oh. but he's got the first kill. And now it's down to the low HP of Fine, who's stuck on the default boxes. Kito has to know where his last whereabouts were, but he's wondering, could he have got towards CT? Or is he still around here? Oh. Keto wins the fight. Trying isolate some of these 1v1 fights, but Taps and got into the corner. Also, oh. Peace around the corner, but fine! What's the oh. insane in that. Ah, ich muss trauen, Alter. Ich bin da 20 Sekunden für diese Scheißbox. Ich habe keine Granaten. Das wird nichts abgeschossen für mich. Keiner zeigt sich, wie das Shit zu kippt in der scheiß -Anhand. Nein, Er werden warm in die Tür. Warten wir die nächste Bette. Ja, das könnt ihr doch ein gut sprechen. Ja, ja. Aber erstmal ein bisschen Stream ablassen. Cool bleiben wir. Versuchen, einfach die Map ein bisschen so im Kopf kurz abzuhaken, weißt du? Kein Problem, aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen jetzt weg und wenn dann die Mette V. Ich habe überhaupt noch V, Alter. Gott, Weil dann steht er einfach ohne Brain aus und spielt nur und unser Date. EV ist letztes Mal. Ja. Zwei Minuten, ne? ja. Alles geil. Alles geil. Glaubt doch, ich bin f*** hier, komm. Wenn ja. du auch auf die Würde, würde ich sagen, nochmal kurz raus. Ich bin ja aggressiv. Ja, wirklich, ich muss ein bisschen auf die rauskommen. Ja. Ja. Ja. Ich hab dich so. Ja. Nein, mach oh, klar, man. Ich bin nicht aggressiv. Nein, mach. Das ist ein bisschen zu ruhig. Das ist von allen. Ja, das ist gut schon. Ja, okay. <lacht> okay. Jeden Tag ein Spiel, man kann seine ganze Energie rauslassen. Das und dann regenerieren. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, safe son. Ey, denkst du, bin es ist Zeit, Afi reinzumachen? Ich hatte einmal die a und hatte ein bestes ja, das Spiel. Für Mach Afi rein. Okay. Wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen aus der Scheiße rauszieht und ein paar Multi-Kills macht, okay? Ein paar unverdiente Kills, Alter. Ja? ja, das stimmt. Das das brauchen wir. Sein. Ja? Seef, wahrscheinlich bist du das, Alter. Du bist der e spieler Alles Und Reverse Sweep ist viel, viel sweeter als alles andere, als ein 2-0. Weil wir müssen ja für den Content arbeiten. Für dich, Alter. Für euch da draußen arbeiten wir. ...move coming in von Tapson und Krimbo. Ja, das got Grounds. Und death. Oh, wir pulled it back and they're not ready for für Krimbo! Keto hier, waiting on top of the heart, and that second! Come on! Keto! Max, nicht auf Tisch, nicht ich besse, deine Hand, die oh, oh. muss Tisch, wenn du jetzt noch mal Wie sieht jetzt Nuke aus, Roman? Nuke sieht auf jeden Fall schon äh, besser aus als Ancient. Ich denke, nach den, der verlorenen ersten Runde, und stand, glaube ich, 4-1 für die als Terror, haben wir ein gutes Comeback hingelegt. Sehr souverän die Runden geholt. Ich denke, da war jetzt. Zum Glück für uns auch als Zuschauer wenig, äh, wenig Spannung in den meisten Runden dabei. Also, ich denke, die haben sich gut zurückgekämpft und ich hoffe, so kann es weitergehen. And Floppy to get himself out into trouble and it's already big. Hey, hey. Hey, hey, hey. Super, super, ey. Es Fühlt sich leicht an? Ja. Wenn ich den ersten, wenn ich den zweiten mache. Das also, das ey, war, okay. alles gut, Bro. Du hast sehr, sehr gut adapted. Wir haben sehr, sehr gut uns geholfen gegenseitig. Darum geht es. Irgendwie sehen die Angriffe nicht so knackig aus. Ich will nicht sagen, dass wir schlecht spielen. Ich will nur sagen, wir sind gut gerade, ja? Wir sind in einem guten Space. Es gefällt mir, Leute, ja? Sehr geil. Ich brauche mal was richtig Geiles ja, ja. Du kriegst du, okay? Was ja, okay, so okay. du haben? smash Direkt dem Mann gibt's Geile. Es muss nicht viel sein, aber es muss besser als diesmal war nicht ja, so ja. Gonna be JT responsible, but f***, Will it get him, JT? Oh, like We need one oh. on the MP9. He's going for the no scope no. his nerve and hits the Scope. 20 seconds, Alter, ja. Black Bugs ist es nicht. Ja, jetzt recht. einfach gesetzt. Ich sagte, das, das ist völlig in Ordnung. Ja. Und jetzt, lass mal gar nichts so. Freiheit, jetzt wissen wir nur, was wir wissen. Ja, aber ich weiß, dass sie eigentlich mal sehr BHW gespielt haben. <lacht> als Theo Wertebro. Ja, aber das ist wieder eine Frage, man, man weiß nicht genau. Wir haben gesagt, wir enden nie unten, die wollten mehrmals unten enden wir hier weiter anspielen. Ja, aber verstehst du, ja. ja. ja. aber dann. Ja. Ja. Ja. Ich hab' europa Gewonnen! Das Also so Ach ja, so also eine dritte Map ist doch immer was Schönes. Das ist was durchaus Schönes. wenn Sie noch, denkst wie die Vertigo wird? Wir gewinnen auf jeden Fall. I guess that's what I to say. up, love that. Bit of a push in towards B. Krimbo. Oh, buddy, oh, he's oh, gonna oh, move here. Nice! By Luck gone, now just storming out past Grim. He's gonna line up headshots, and Krimbo responds, putting Halzark in a bit of a clutch up. Nice Did you solve He's getting big it loud. They come pop, they come it. pop. He caught out the open, it's Vobbitt. out of the Floppy, oh. oh. oh. nice oh. oh. oh. oh. yeah. out of the round. Now Fang finds himself... Ball. No ball. Let's our Simply not enough firepower on his side. Smoke Mac-10, decoy at hand. She's to be in the smoke first. Give us an e-haw, Harry. No, no, he gets the e he wins it. Take 1v2 laid out. Ich bin so aufgeregt. Ich spottet, nicht, mehr ist. Er wird ein der mag nicht. Not the man he wanted to fight him. He was looking for the tagged up AWP. And instead, that luxury goes away. I don't miss me him! Caught out on an island, so but they don't get past height. They don't get past this Orp. He's got them both boxed in and at the spawn. And oh. Kito now arrives as well. Floppy suddenly asked to clutch in the 1v2. Up and over the construction, Keto's right here. Floppy's got him boxed in, but takes one to the dome in that fight. So load, Nades, Fade. Molotovs, everything. Hyped has it all in his pocket in this 1v1. 15 HP for Floppy, so vulnerable. He's just gonna f just gonna Ooh. slip out of here. Ooh. someone called it, yeah. And that Nade, Ooh. that's a round, bye-bye. Yes! <laughs> hey, Matze. We're I don't know never seen A, A, 30, okay? Und jetzt nicht du hast Mitte A Josef, B. alter. voll geil, Alter. Ich stoppe aber. Und jetzt kannst du B sagen, was du möchtest. Wir können noch eine Time-Up Nee, ich wollte nur fragen, ob ich 30 spielen soll am B, weil der ist immer alleine, der traut sich nicht einzunehmen, ich kann weiter Axi spielen. Wir erwarten niemals das Spiel vorne, Josef, dass du nicht blind wirst von den billigen Flashes, weißt du? So ein bisschen vorne an der Kiste weißt du? Ja, okay. Das kommt schon binnen, Alter. Movie kommt jetzt, okay? Ich vertraue dir. Fix toll Die die Nein. Ich Fixe Gap, Jusel. Halt. Halt. Halt. Halt. 18 Sekunden. Oh alter, geht vorne, Wir müssen den down Ja! Yes! Das scheiße, alter. Nice. <lacht> geil alter. Das ein oh, cool, das, alter. Oh. Geil alter, Man, Ihr habtet ja on Aber ich glaube, wir hätten sowieso Overtime oder Wahrscheinlich so. Alter, glaub nicht, wie er im B gespielt hat. Der hat es so in die Hose geschossen. Aber jetzt ehrlich. EG am A, hier kreuzt so viele Leute, er wirft so B-Retail-Galaten auf einmal. Du bist der Weltmeister im Weg Zweimal ja. übertrieben krass weggerannt. Das ja, aber hat aber beides Mal die Runde geholt. <lacht> oh, was für ein Mensch, was für ein Ergebnis. Mega sick, mega spannend. Genauso wie es eigentlich sein muss. Richtig geiler Gegner. Richtig geile Plays. Es war einfach alles... Perfekt. Ich glaube, das ist dann auch egal, ob es jetzt halt wie bei uns jetzt gerade direkt vor Ort ist, wie man zuguckt oder bei euch da draußen, wie ihr es jetzt gerade guckt im Twitch-Livestream oder so. Ich glaube, es geht niemandem in solchen Situationen gut beim Zugucken und das glaube ich erst recht nicht beim Spielen. Wenn ihr auch fast einen Herzinfarkt bekommen habt, dann gebt auf jeden Fall mal eine Bewertung, dann wird das nämlich das meistbewertete Video auf dem Big channel schätze ich mal. Und natürlich auch so, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt auch unbedingt eine Bewertung da. und Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr wollt, denn wir lesen wirklich alle Kommentare und wenn der sehr, sehr lieb ist, dann geben wir da auch gerne ein Herz drauf. Das nächste Game ist dann gegen Heroic. Der wohl stärkste Gegner in unserer ganzen Gruppe. Es wird also im nächsten Vlog nochmal ein krasses Banger-Game geben. Und bis dahin, bleibt auf jeden Fall entspannt und go big!